Im Zug zu reisen kann eine angenehme und entspannende Erfahrung sein. Es gibt jedoch auch einige Herausforderungen, die auf Reisende zukommen können. Wenn man jedoch ein paar einfache Tipps befolgt, kann man die Fahrt so angenehm wie möglich gestalten. Zunächst einmal ist es wichtig, sich vor der Reise gut zu informieren. Man sollte sich über die Zugverbindungen und Fahrpläne im Voraus informieren und sicherstellen, dass man genügend Zeit für den Transfer zwischen den Zügen hat. Wenn man eine längere Reise plant, sollte man sich auch über die Möglichkeiten informieren, an Bord des Zuges zu essen und zu trinken. Wenn man im Zug ist, ist es ratsam, sich so bequem wie möglich einzurichten. Wenn möglich, sollte man einen Platz reservieren und sich darauf vorbereiten, die nächsten Stunden zu verbringen. Es ist auch eine gute Idee, eine Decke oder einen Schall mitzubringen, um es sich während der Fahrt gemütlich zu machen. Es gibt auch einige Dinge, die man während der Fahrt tun kann, um sich zu beschäftigen. Viele Züge bieten WLAN an, so dass man während der Fahrt surfen und E-Mails abrufen kann. Es ist auch eine gute Idee, ein Buch oder eine Zeitschrift mitzubringen oder sich auf einen Film oder eine Serie auf dem Laptop oder Tablet vorzubereiten. Wenn man mit anderen Passagieren reist, sollte man immer rücksichtsvoll und respektvoll sein. Man sollte darauf achten, dass man keine lauten Gespräche führt oder Musik hört, die andere stört. Wenn man während der Fahrt essen oder trinken möchte, sollte man darauf achten, keine Gerüche zu verbreiten, die andere stören könnten. Im Allgemeinen kann eine Zugreise eine angenehme und entspannende Erfahrung sein, wenn man sich gut vorbereitet und rücksichtsvoll gegenüber anderen Passagieren ist. Man sollte auch darauf achten, die Sicherheitsregeln zu befolgen und im Notfall schnell zu handeln.